Hallo und herzlich willkommen. Wir von Reporter ohne Grenzen haben heute etwas ganz Neues anzukündigen. Wir sind ganz gespannt und äh, haben die letzten Wochen auch schon fleißig vorbereitet, Arbeitsplätze eingerichtet, Kollegen eingearbeitet. Mein Name ist Daniel Schmidhäusler. Bei mir ist der Referent für Informationsfreiheit im Internet, Daniel Moosbrucker und Tilman Klaus. Tilman Klaus ist der Neue hier bei uns. Ähm, also auch seine Stelle ist neu. Ähm, herzlich willkommen erstmal bei Report ohne Grenzen. Ähm, du bist Leiter unseres neuen Projekts Berliner Stipendienprogramm zur Stärkung von JournalistInnen im digitalen Raum. Was ist das? Ja, das ist ein ähm, komplett neu eingerichtetes Programm, was sich an Journalisten aus aller Welt richtet, die äh, ja Probleme haben mit äh, Gefahren aus dem digitalen Raum, also sprich, die in ihrer täglichen Arbeit Bedrohungen ausgesetzt sind, ähm, sei es, dass sie überwacht werden, sei es, dass ähm, sie der Gefahr ausgesetzt sind, dass, dass zum Beispiel ihre Handys gehackt sind, dass die Kommunikation mit ihren Quellen, die sie brauchen für ihre journalistische Arbeit, in irgendeiner Weise, in digi also digitaler Form äh, beeinträchtigt wird. Und äh, wir laden als Reporter ohne Grenzen ähm, insgesamt 16 Sch äh, Journalisten und Journalistinnen nach Berlin ein. Und ja, sie sollen sich hier erstmal irgendwie eine Auszeit nehmen können, sich ausruhen können kurz und dann sollen sie aber sozusagen von hochqualifizierten Trainern weitergebildet werden in Fragen digitaler Sicherheit. Und ähm, wie können Sie sich in Zukunft besser schützen, ist das primäre Ziel, also in Ihrer eigenen Arbeit. Und um das gleich vorwegzunehmen, äh, es soll aber auch darauf besonders Wert gelegt werden, dass Sie äh, befähigt werden in der Zukunft, dieses Wissen dann auch an Dritte weiterzugeben, also sprich an Kolleginnen und Kollegen, die, die in den jeweiligen Herkunftsländern von den Stipendiaten, Stipendiaten äh, leben. Ähm, in Berlin leben ja bereits viele Journalisten im Exil. Äh, einige sind auch über Report ohne Grenzen nach Berlin gekommen. Inwiefern berücksichtigt das Programm denn genau das? Ja, also ähm, zusätzlich zu den ähm, Stipendiaten, die sich aus aller Welt, vermutlich aus, hauptsächlich aus Krisenregionen, Regionen, wo Bürgerkriege herrschen, äh, wo autoritäre Regime äh, die das Le Leben von Journalisten sehr beeinträchtigen, neben diesen äh, Stipendiaten aus aller Welt werden wir auch zusammenarbeiten mit äh, Exilmedien, die hier in Berlin ansässig sind. Also Berlin hat sich ja in den letzten Jahren... Äh, das dürfte bekannt sein, ähm, ja, so als, als Anziehungspunkt, als Magnet für Exil-Communities äh, verschiedenster Art entwickelt und äh, dann eben haben sich auch hier verschiedene Exilmedien angesiedelt und wir würden, also wir werden in jedem Fall, ist noch nicht ganz klar, mit wem wir da arbeiten werden, aber wir werden verschiedene Exilmedien auch einbinden. in diesen Exilmedien, die hier in Berlin sind, wollen wir sozusagen das Wissen um digitale Sicherheit hineintragen, damit sie dann auch als Multiplikator dienen können. Also sprich, das dann auch in die Communities, in ihre Communities, Exil-Communities hier, aber auch in ihre Herkunftsländer, wo es halt eben häufig leider sehr zappenduster aussieht, weitertragen. Also es geht um Wissenstransfer, der sehr spezifisch äh, zugeschnitten ist. Digitale Sicherheit, wie kann man sich schützen, aber vor allen Dingen auch, wie können sich als Journalisten und Journalisten Arbeitende schützen gegen Gefahren? Jetzt haben wir schon ein paar Mal von digitaler Sicherheit äh, gehört. Äh, als äh, Referent für Informationsfreiheit im Internet, äh, Daniel, welche spezifischen, digital, äh, spezifischen digitalen Risiken äh, Wer gibt es denn, ähm, den Journalisten ausgesetzt sind? Man hat ja schon so ein paar Schlagwörter genannt, Hacking, Überwachung, Kommunikation und so weiter. Wir müssen leider feststellen in unserer Arbeit, dass die Bedrohungslagen sehr vielfältig geworden sind, was schlichtweg damit zusammenhängt, dass sich natürlich die gesamte journalistische Arbeit mittlerweile vollständig digitalisiert hat. Anders gesagt als Journalist heute analog zu arbeiten, ist nicht mehr möglich. Gerade in den Ländern, auf die wir abzielen, dort ähm, gibt es eben keine gefestigten äh, Mediensysteme. Dort sind die Journalistinnen und Journalisten häufig auf sich allein gestellt und hängen quasi komplett von digitalen Technologien ab. Und man muss leider sagen, überall dort, wo man digitale Technologien nutzt, ähm, gibt, es, gibt es Risiken. Ähm, wenn man es irgendwie systematisieren wollte, würde ich so drei, drei Dinge nennen. Das erste ist ähm, der Bereich ähm, Speicherung von Kommunikationsdaten, Vorratsdatenspeicherung zum Beispiel. Also in ganz vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland, ähm, werden ja Daten gespeichert, wer mit wem telefoniert und das ist letztlich Gift für die journalistische Arbeit, denn da bleiben eben auch Kontakte von Journalistinnen und Journalisten mit ihren Quellen ähm, drin hängen. Ähm, der zweite große Teil ist dann eben wirklich die gezielte Überwachung von, von Kommunikation. Abhören von Telefonaten, aber eben auch, natürlich noch mal sehr viel gravierender, das Hacking von, von, von Telefonen, das Online-Durchsuchen quasi von Telefonen, wo quasi dann ja, der gesamte Arbeitsbereich von Journalistinnen und Journalisten ähm, publik wird. Und der dritte Bereich sind auch ganz praktische Fragen, Grenzübertritte. Ja, also was mache ich, wenn ich am Zoll bin und ich meinen Laptop rausgeben soll? Wie kann ich da Dagegen vorgehen, dass das nicht ähm, abgegriffen wird oder dass ich das tun muss. Und da wir eben leider sehen, dass in der Praxis sich auch nicht immer an Gesetze gehalten wird, oder dass die Gesetze auch das zum Beispiel erlauben, dass man Passwörter rausgeben muss, kann eine Lösung letztlich nur lauten, digitale Selbstverteidigung. Und das ist letztlich das, was wir machen wollen, äh, gegen all diese Risiken, die wir sehen, die Leute befähigen, dass sie sich dagegen wehren können. Dann kommen wir ja fast schon zum Programm. Ähm was, wie ist denn der Ablauf des Programms, des äh, Stipendiums? Ja, ich hatte es ja in meinem ersten Statement schon kurz gesagt, also am Anfang äh, werden die Leute in Berlin ankommen und ähm, viele werden sicher auch irgendwie äh, eine harte Zeit gehabt haben, also sprich, sie sollen sich auch erstmal hier ein bisschen ausruhen können, äh, eine Auszeit nehmen und ähm, dann wird es über einen Zeitraum von zwei Wochen wirklich eine Intensivschulung geben äh, in Fragen digitaler Sicherheit. Also wirklich ganz praktisch, dass man erstmal analysiert, die Punkte hatte Daniel ja gerade schon genannt, äh, oder einige zentrale Punkte, ähm, äh, wie sieht, also wo, wo sind die Ansatzpunkte, wo, wer sind die Gegner, äh, wie können sie versuchen, äh, mich in meiner journalistischen Arbeit zu beeinträchtigen, wo können Daten abgeschöpft werden und wie kann ich mich dagegen schützen. Also sozusagen, ähm, es geht nicht nur darum, dass man bestimmte Tools anwendet, äh, sondern, sondern erstmal versucht zu verstehen, wo die Gefährdungen sind und dann Bewusstsein dafür zu entwickeln im zweiten Schritt. Äh, äh. Welche, welche Programme man verwendet. Also das ist aber sozusagen das hochspezialisierte Sicherheitstraining. Dann äh, in einem zweiten Schritt soll geguckt werden, ähm, also es soll sozusagen nicht nur Frontalunterricht sein, sondern ähm, äh, sollen sich die Stipendiaten und Stipendiaten selber erarbeiten. Ähm, wie ist die Situation in Ihrem Herkunftsland? Also sozusagen, wie ist die Rechtslage dort? Also was, was Überwachung beispielsweise angeht. Ähm, wie ähm, ist überhaupt die Praxis? Also sozusagen, was wird überwacht? Wo muss man, wo muss man genau speziell dort in, äh, in, in dem Land äh, äh, vor allen Dingen eine besondere Sorgfalt walten lassen? Ähm, genau. Und ähm, dann, äh, das ist vielleicht die Besonderheit, also es geht nicht nur um unsere Stipendiaten, Stipendiatinnen, dass die in Zukunft sicherer arbeiten können, sondern die Besonderheit ist, dass wir sie auch, äh, und das ist dann vielleicht so der, der zweite Teil des Programms, wir wollen sie dazu bringen, dass sie wirklich in der Lage sind, dieses Wissen eben äh, professionell auch weiter zu vermitteln. Also äh, da, einige werden vielleicht auch Lehrerfahrungen haben, aber wir äh, werden ihnen ähm, Didaktikschulungen auch ermöglichen und ähm, vielleicht gibt es ja auch eine, eine per ökonomische Perspektive für die Leute. Also gerade in autoritären Regimes äh, ist man ja auch in seiner wirtschaftlichen Existenz als be häufig bedroht äh, als Journalist oder Journalistin dass sie zumindest die Möglichkeit hätten, nach Rückkehr in ihre Herkunftsländer dort dann vielleicht auch äh, Geld damit zu verdienen, dass sie, dass sie Security Trainings anbieten. Ähm, genau, das ist so der Schwerpunkt. Du warst ja bei der Konzeption äh, des Programms äh, stark involviert. Mhm. Ähm, was sind denn äh, nach deiner Meinung die langfristigen Ziele dieses Programms? Die hat es ja schon angerissen. Ich glaube, also ich gebe schon seit mehreren Jahren auch Security Trainings ähm, für Journalistinnen und Journalisten. Und wir hatten ja auch schon Vorgängerprojekte und ähm, es ist total sinnvoll und wertvoll, einzelne Journalistinnen und Journalisten zu schulen äh, um sie weiterzubilden. Aber was uns vor allen Dingen angetrieben hat, auch bei der Konzeption, war einfach dieser Gedanke, wie können wir über diese 18 Leute äh, hinaus noch versuchen, so eine Art Multiplikatoreffekt effekt äh, zu erzielen. Und ich glaube, das ist das, was unser Programm auch vielleicht von anderen ein bisschen abhebt, dass wir einfach wollen, dass die Leute selber Trainer werden. Also es gibt so ein Train-the-Trainers-Konzept quasi, dass die Leute zwar hier hinkommen und nicht so viel wissen, aber wir wollen sie wirklich so zu Cracks machen, muss man sagen, dass sie halt selber das Wissen weitergeben können. Und das ist, glaube ich, dann auch der Aspekt, wo wir wirklich sagen können, okay, da können wir wirklich auch über unser Projekt hinaus vielleicht was erreichen und, und, und dieses Wissen um digitale Sicherheit wirklich weltweit streuen, denn es macht einfach einen Unterschied, ob wir 18 Menschen ähm, weiterbilden, die dann, dann haben wir halt 18 Leute auf der ganzen Welt, die das wissen oder wir haben 18 Trainer, die auf der ganzen Welt arbeiten und das Wissen weitergeben an noch viel mehr Leute. Das heißt, der Effekt wird gleich viel größer und das muss unser Ziel sein letztlich, das Wissen um digitale Sicherheit in der Breite äh, auszurollen. Hm. Also ein nachhaltiger Ansatz, wie man das so schön sagt. Ich, ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. Ich bin gespannt, wie es läuft. Ich hoffe einfach auch ein bisschen, dass es, dass es funktioniert und dass es klappt. Denn es wäre extrem wichtig und extrem gut, wenn, wenn es funktioniert. Hm. Denn der Bedarf ist da. Das sehen wir quasi täglich in unserer Arbeit. Dann komme ich doch zu einer abschließenden Frage. Wie finanziert sich das Ganze und wie lange läuft es? Also ähm, das ist ein Projekt von Reporter ohne Grenzen, was ähm, gefördert wird aus Mitteln ähm, der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hier in Berlin und das Programm ist erstmal angelegt jetzt für anderthalb Jahre, die ersten, also vielleicht nochmal zum, zum Ablauf jetzt, so also auch für die Daten, zu den Daten, also äh, wenn dieses Video online geht, äh, äh, dann äh, äh, stehen auch die Ausschreibungsunterlagen auf, auf unserer Homepage zur Verfügung. Und dann äh, zum Anfang Oktober erwarten wir die ersten vier Stipendiaten, Stipendiatinnen aus aller Welt. Wir sind selber auch sehr gespannt. Wir wissen auch noch nicht, von wo die Leute kommen. Die vergangenen Programme, du warst ja auch bei einem anderen Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen beteiligt. Da, da kamen die Leute letztendlich aus allen Weltgegenden Das ne? Oder? muss, denke ich, auch unser Ziel sein, versuchen alle alle Weltregionen irgendwie abzudecken. Aber das bei, 18, bei 18 Leuten schafft man das. Okay. Vielen Dank, Daniel. Danke, Tillmann. Wenn Sie sich für das Berliner Stipendienprogramm interessieren, gehen Sie auf reporter-ohne-grenzen.de. Dort finden Sie auch alles noch mal schriftlich, auch die Anmeldeunterlagen. Wir freuen uns über Ihre Bewerbung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.